Auf einem Fluss kann man sich treiben lassen oder schwimmen. In beiden Fällen kommt man wo an. Aber nur durch Schwimmen entscheidet man wo. Wenn sich ein Paar durch den Fluss der Alltagsereignisse treiben lässt, entscheidet der Fluss, wie es ihm gehen wird. Wenn die beiden ihre Schwimmbewegungen koordinieren, haben sie eine Chance, selbst zu bestimmen welche Strömungen des Schicksals Sie nutzen und von welchen Sie wegschwimmen.